Das Leben findet in den Stadtteilen statt und es gibt ganz viele Aktive, die genau dieses Leben gestalten. Und das möchten wir prämieren mit unserer Stadtteil-Challenge, die auch im Jahr 2019 wieder stattfindet. Wir suchen die beste Idee, das beste Projekt für den einzelnen Stadtteil. Bitte bewerben, es warten wieder tolle Preise und vor allem wollen wir einfach wissen, was in den Augsburger Stadtteilen so passiert.